Willkommen zurück zu Bell Boomerang. Ja, nicht den Namen verwechseln mit einer anderen, die Bell heißt. Und ja, wir machen jetzt. Aha, das ist nur ein Zwischenpunkt. Act Free. Watercolor Falls. Wasserfarbenfälle. Ja. Oh Gott, das ist ein bisschen durcheinander mit dem ganzen Blau im Bildschirm, aber. Okay. Oh, neue Ability. Bubble! Press the Attack Button to create flurry of Bubbles. Aha. Wir sind ein Wasserbell, Wasser-Pokémon. Da oben ist nichts. Oh Gott, das sah gerade komisch aus, wie ich da durchlaufen konnte. Das sieht komisch aus. Schade, das geht jetzt nicht mehr. Aber ah, habe ich noch bekommen. Okay. Tschüss. Verschwinde, verschwinde. Okay. Ist nicht so einfach. Ach, die Blumen da unten spawnen die. Ja, okay, der spawnt die. Den kann ich aber nicht besiegen. Das ist blöd. Und warum greife ich ihn nicht an? Das war nicht so klug von mir. Jetzt habe ich nur noch ein Leben. Das will ich natürlich nicht verlieren. Deshalb sollte ich jetzt ein bisschen besser spielen. Ein bisschen mehr gamen. Und nicht sowas machen. Ich weiß, es, ich weiß nicht, ob es nur am Retro-Mode liegt, aber die Gegner wirken mir echt sehr schnell. Finde ich. Nein! Ah, da rutscht man so ein bisschen. Das Problem ist in diesem Spiel, man rutscht so ein ganz kleines bisschen, glaube ich. Oder? Oder war es jetzt einfach nur ich, wie ich schlecht bin? Da schnell raus. Oh, oh. Zwei Blooper. Okay, die Blooper dauern. Äh. Da ist noch einer. Na ah, Verschwinde! Und noch ein pinker. Süßer kleiner. Duper. Aber den muss ich jetzt ignorieren. Glocken einsammeln. Euch alle killen, außer ich sterbe zuerst, als erstes. Das kann auch passieren. Ich hab eine Bubble, so wie die, aber ich kann leider nicht damit schweben. Checkpoint. Schön. Ein roter Igel, der an der Decke klebt. Der wirkt mir so ein bisschen wie die Beatles aus Mario. Ja, ich sehe die ganzen Mario-Referenzen, Ja, ja, klar, genau. Weil Indie-Developer können ja keine eigenen Ideen haben, müssen ja alles von mario klauen. ist, da muss ich das alles auch vergleichen mit Mario. Das war übrigens Witz. Bitte lachen, danke. Äh, ja das war nicht so schön. Du du du du du, du, du, du, du. Ich da rein? Piu, piu. Nee. Okay. Aua. NEIN! Ich will nicht wieder hier anfangen! Meine Ability! meine, ja, Ability! Yes! Ich muss sagen, ich finde ihr Outfit allgemein, ihre ihr Aussehen, finde ich in dieser Ability viel schöner. Auch mit Grün, also Grün finde ich ja sowieso ein bisschen schöner als dieses Blau. Weil ja auch schon so viel Blau im Level drin ist allgemein. Mag ich aber auch Grün. Uh, okay, danke fürs Leben, Bro. Vielen Dank. Hier ist eine Falle. Hier sind Hosen. Welche klauen. Nein? Okay, dann nicht. Was können wir denn dann machen? Und was können wir doch tun? Weiß ich. ich bin nicht so ein großer Freund von dieser Bubble-Attack. Die geht so ein bisschen nach oben. Von der Bubble-Kata? Geht nicht so gut. Und alles mitnehmen hier. Abgeprallt an mir. Hallo, tschüss. Okay, die sind jetzt nicht mal im Bildschirm. Das ist okay. Das ist vielleicht sogar ein Vorteil in diesem Spiel. Und zwar, wenn man was nicht im Bildschirm ist, existiert es nicht. Ach, der killt mich. Der steht einfach nur so rum. Ich dachte, er will mit mir reden. Nee. Leider nicht. Das ist jetzt sehr schlecht, weil dadurch habe ich. Ah, mal. Ich habe ein Herz bekommen. Juhu. Also, wenn die irgendwo Secret Exits sind, ne, dann, dann verliere ich die. Äh, verpasse ich die mal nicht. Äh. Okay, aua. Das ist nicht so gut. Nein, da war doch das! Nein! Aber Mike, du bist doch selber schuld. Du wolltest ja auf Retro-Modus spielen. Dann wunder dich nicht, dass du aus dem Maul bekommst. Weil du so schlecht bist, ein Dio-Spiel! Wieso droppen die eigentlich keine Herzen? Finde ich aber nicht so nett. Was? Woran? Woran bin ich gestorben? Darf ich das Ding davon nicht mehr berühren? Vorhin ging das doch, vorhin bin ich einfach ganz locker easy durchgelaufen. Wo ist der Logic? Der ist der no Logic. Ich noch nicht einprogrammiert. Kommt das im nächsten Update. Aber warum sammle ich auch diese Power-Up ein? Ne? Warum mache ich das? Ich will das noch gar nicht, power ich mag das noch gar nicht. Warum nehme ich dann... Das ist eine gute Frage. Warum? Sind die da überhaupt so wichtig, diese Dinger? Diese Glocken? Brauche ich die unbedingt? Ich gehe einfach mal davon aus, ne? Dass ich die unbedingt brauche. Deshalb mache ich diesen ganzen. Ah! Okay, ich habe es irgendwie geschafft, hier hinzukommen, ohne dieses Power-Up einzusammeln, weil. Ich mag das mal, wie sie da aussieht, aber ich mag nicht, wie sie da kämpft, mit den Blasen, deshalb... Versuche also ich mal. So. Ob ich so besser dran vorbeikomme an den Dingern hier. Und ja, die Antwort ist ja. Ja, hat sich gelohnt. Tut's, tue ich. Okay, jetzt nicht mal sterben, ich habe noch zwei Leben. Die will ich jetzt nicht so einfach verlieren, ja? Gott. Ich treffe halt nichts. Jetzt habe ich ihn getroffen, schön. Hilft nur nicht wenn... Ich trotzdem gleich down gehe Wo bin ich eigentlich down gegangen? Ich habe komplett das Level vergessen jetzt. Oh wow. Oh wow. Danke Spiel. Ich habe zwar jetzt diese, wieder dieses Power-Up, aber dafür... habe ich drei Leben. Ich hoffe, dass es es worth it, hier lang zu gehen und immer wieder diese, ...diesen Chaos hier neu zu machen. Ich das ist überhaupt worth it. und jetzt habe ich meine Waffe verloren, nicht gerade, ohne es bemerkt zu haben, bekommen habe. Egal. Verschwinde. Ich möchte einfach nur ganz normal durch, ohne gestört zu werden, ohne dass hier irgendwelche Igel meinen Tag versauen oder irgendwelche... ...Oktopusse... ...oder Tintenfische, keine Ahnung. Ist sowieso sehr ähnlich, I guess. Hau ab. Danke. Ja. Nice. Das geht nochmal down. Jetzt gehe ich nochmal schön down. Ich habe die Rose nicht. Die ist wahrscheinlich da oben, oder? Aber ich darf nicht mehr langen. Dein Ernstspiel? Okay, hoffentlich hoffe ich mal, dass sie da nicht ist. Und mein Gott, endlich wieder ein Checkpoint. Endlich. So, okay. Bei dem muss ich wieder aufpassen. Ah, jetzt habe ich wieder dieses Power-Up. Wo sich nur die Farbe ändert, nicht das Aussehen. Warum ist da oben her? Also, wie soll ich da rankommen. Da würde ich schon gerne rankommen. Ist bestimmt nützlich und vorteilhaft. Oh, jetzt... Oh nein. Jetzt packen sie beide in einen, in einen. Oh Gott, beide gehen an einem Level. Bin aber nicht so schön. Habe ich nicht äh, abzugestimmt. das wir so machen. Oh, der Triple Kill! Und jetzt habe ich das andere Item wieder. Wie soll man da hochkommen? Da muss ich ja eigentlich hoch, ne? Ja, doch, ich glaube, hier muss ich hoch. Weil da Glocken sind. Dann spiel wir Sammle Glocken ein, dann ist gut. Und genau das mache ich jetzt. Und ich hoffe, ich sterbe dabei nicht. Während ich das versuche. Okay, danke für die Bubble-Spiel, danke. Wieso hat sich die Ratio geändert? Für zu 3 auf einmal. es jetzt nach oben geht. Oh nein. Bienen. Ah. Die sind aber echt böse, die Bienen. Die gehen ganz schnell in deine Richtung. Oh Gott, die gehen richtig schnell in deine Richtung. Äh, hau mal ab. Jump? Hä? Was ist gerade passiert? Hä? Und warum hat er kein Checkpoint? So, eigentlich nicht so klug, da keinen Checkpoint hinzubauen. Ganz ehrlich, ich bereue es im Moment, auf äh, Retro eingestellt zu haben, weil äh, ich habe schon gedacht, dass es ein paar mehr Checkpoints hier gäbe, aber nein. Es gibt so gut wie keine. Wirklich nicht. Nein, nein, nein. Weg hier. Okay, ja. hier mache ich ein bisschen langsamer. Oh, der ist böse. Der ist böse passiert. Oh Gott. Jump. Ach, ich glaube, ich soll da ganz schnell drücken, oder? Aber dann hätte man das aber auch anders darstellen können. Hätte das ja da flashen können oder so. Dass man das ganz schnell machen soll. Keine Ahnung. Das war mir jetzt nicht eindeutig, wenn das wirklich der Fall ist. Oh! Ich will nicht mehr, ich mag dieses Spiel nicht. Ah. Komm, mach, mach, mach! Ah. Ich will nicht mehr. Okay, neuer Tag, neues Glück. Hoffentlich. Ich es mal ein bisschen leise sein. In der Hoffnung, besser spielen zu können. Genau, hier muss man, bei den Bienen muss man ganz schnell auf Sprungknopf drücken. Oh Gott, ich werde jetzt wieder fast gestorben. Ja. Ganz schnell. Bevor die einen outnocken. Ja bitte yeah, huh. Checkpoint endlich. Aber was geht jetzt ab? lieb? Aua, du bist böse. Aua, aua, aua. Okay, da habe ich nicht verstanden. Äh. Bam, bam. Oder was mit machen? Oh, okay. Immer wieder hinten und werden lassen ausweichen. Vermutlich. Wahrscheinlich schon. Ah nein. Das wird schon nichts. Jetzt kommen die von unten und von oben. Oh. Bam. Okay, aber ich kann seine Attacken canceln. Wie Twitter. Uh. Was macht die Blume da? Nee, noch nicht. Shit. Okay, aber ich verstehe den Boss. Ich verstehe den Boss. Und endlich wollen ich da einen Checkpoint. Hat sich das gelohnt, mal Pause zu machen ab ja genau hier aber weg Kein problem du hast auch ab und schon damage gemacht aber mehrmals damage machen kann ich leider nicht okay die blume ist tatsächlich relativ easy muss ich sagen also die blume fühlt ich überhaupt nicht schwer so Hä? was habe ich getroffen was so höhe was habe ich denn jetzt getroffen wir kommen ja eigentlich da unten an die Glocken ran. Ah, da unten Sonnenblume. Was ist so? Ja, vorhin nicht da. Oh mein Gott. Uah, was? Okay. Hab ich geschafft? Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Was so? Okay, ich habe eine Glocke verpasst. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm was geht auf einmal jetzt ab? Uh? Bin ich denn jetzt? Ich folge mal den Diamanten. Was uh -oh. Power-Up? Das kann ich nehmen. Das ist wieder hübsch. Und tot. Nice. Aber ich, das ist schon mal etwas anderes hier. Auch ein anderes Color Palette, also sieht alles so dunkel aus, statt halt Wasser. Aber es soll ja Wasser sein. Denke ich mal. Ähm, Boah. Ich habe ich jetzt schon fast wieder vergessen, mein Freund. Okay, okay, hat geklappt. Äh Ich trau mich nicht runterzuspringen. Oh Gott, oh nein, nicht die Bienen. Nein! Die Bienen doch hier nicht! Oh Gott! Aber jetzt wollen sie nicht mehr, oder? Okay. Ich, ich geh mal weiter, ich geh mal weiter. Oh, Checkpoint. Ah, wunderbar. Und schau mal, was bist du für ein süßes, kleines Ding? Süßes, kleines Ding. Das sieht schön aus. Oh Gott, das Ding, das kriecht sehr schnell. Oh Mann. Okay. Ah, Moment, bevor ich da jetzt reingehe, wie bei Super Mario, kannst du da drüber über das Ende des Levels. habe ich, ich gerade sehr schlechtes Timing mit diesem Octopus. wo jetzt geht's. Ja, hier ist was. Der Gegner. Yeah. Okay, Glocke. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig war, gut war. Keine Ahnung. Okay, diese schneckenartigen Viecher sind wohl nicht so schlimm. Nur ich bin schlecht im Spiel. Falls es nicht wusstet, <lacht> sieht man es hier? Ja, und ich wollte auf red remote spielen, klar. Und das kann man aber, das muss ich sagen, das finde ich nicht so gut gelöst. Das kann man wegen dem Color Palette gar nicht erkennen, dass das hier... Dass ich hier gar nicht stehen kann. Wissen, ja, doch. Das ist ein bisschen blöde gelöst, ja. Hier muss man aufpassen. Kann ich nur hier stehen und hier stehen. Und ausweichen muss ich vor den Viechern und von den anderen auch. Das nehme mich mal mit, das ist bestimmt wertvoller als das andere. Obwohl da bin ich mir nicht so sicher mehr, echt zu sein. Hab ah, ich befreit. Danke Kumpel. Aber jetzt lass mich bitte in Ruhe. Das ist die Ruhe, habe ich gesagt. Okay. Ein Leben. Äh, äh. Schnell. NEIN! Oh! Okay! Yes! Das ist vorbei! Oh Gott, das Level hat mir... Das hat mir keinen Spaß gemacht. Aber okay, ich muss dazu sagen, ich spiele auch im Retro Mode. Also es ist ja auch meine Schuld, definitiv. Also da gebe ich mir auch teilweise selbst die Schuld. You're trying to cut down on caffeine too? May I recommend a hot chocolate? So nice and warm. Weniger Kaffee, mehr Kakao? Okay. Hey! Hey, da oben! Hey! Hey! Okay, ignoriert mich. Dann ignoriert er mich halt. Ihr chillt hier immer noch. Kein neues Bandmitglied leider. Okay. Du sagst auch nichts. Aha. Und doch jetzt! Okay, wow. Ach, du es neu. I am Photosynthesizing. Okay, dann mach du mal deine Photosynthese. So, ich weiß nicht, ob es noch zeitlich passt, aber ich würde tatsächlich gerne noch das nächste Level machen. Und zwar Act 4. The Queen's Curse. Und das scheint ein besonderes Level zu sein. Und zwar ein Bosskampf. Der ist also der Anführer hier. Dieser Hase ist der Anführer der ganzen Bienen. Zumindest sehen die für mich aus wie Bienen. Ach und jetzt muss ich auf ihn. Ah! Bam! Oder? War das richtig? Äh, was macht die Fähigkeit nochmal? Äh, ah, ich kann die Dinger grabben. Ach, da waren noch vorhin welche, oder? Ah, ich muss ihn abwerfen mit jetzt diesen Äpfeln oder was es sind. Genau. Ah, aber cool, dass wir die App das noch nochmal bekommen. Voll das mochte ich. Das war ein bisschen hilfreicher als andere. BAM! Noch eins? Nee, aber danke fürs Herz. Das war, das war lucky. Das war echt lucky, dass ich da nicht getroffen wurde. Auf jeden Fall. Hey, das sind Bomben. Das ist aber keine Bombe. Das ist was für dich. Friss das. Ich hasse die Oktopusse. Ich hasse sie. Oh, neues nice. Power-up. Da ist sie hübsch. Also, sie ist so oder so, aber... Hier mag ich ihre Haare ein bisschen mehr. Außerdem ist die grün. Grün ist eine schöne Farbe. Das Viech. Okay, die sind nicht so schlimm. Die sind nur ein bisschen unpredictable. Aber allgemein finde ich die jetzt nicht so schlimm. Weil ja, die können da ruhig ein bisschen hinten bleiben. Ist mir egal, da bin ich sowieso kaum. Ja, da ärgerst du dich, wa? Was zum... Was zum... Aua! Oh nein, den ganzen Kampf neu. Äh, ja, wenn ich nicht sterben würde. Oh Gott, okay, bis gleich. Ah, ich habe getroffen. Aha. Jetzt wieder das. Das finde ich ein bisschen schwierig, vor allem weil ich noch ein Leben habe. Na! Ah! Da musste ich springen. Okay, nochmal. Äh, wie soll das gehen? Ich kann ihn doch eigentlich nur so ausweichen. Wenn ich Glück habe. Okay, getroffen. Er lebt noch. Was macht er jetzt? Was soll, Was will ich machen? Jump, right, jump, left, down, left, jump. Hä? Aha. Bin drüber gesprungen. War echt nicht einfach. So, okay. Jump, Left, Down, Jump, Right, Jump, Right, Left. Boomerang, Left, Boomerang, Down. Ach, Boomerang war... Ah, das war der andere Knopf für Boomerang. Ah, oh, das war meine Schuld. Ich glaube, dann wäre er down, oder? Oh, danke fürs Herz. Okay, komm. Diesmal weiß ich, wo Boomerang ist. Jump, down, jump, right, down, right, down, left. Boomerang! Ah, ist vorbei. Hä? Huh? Ach, einmal wird so schön Frau. Hallöchen. Thank you for saving me. Now hurry. You must save the king. Ich habe anscheinend die Königin gerettet. Sie war verflucht in einem Hasen, der mich äh, killen wollte und jetzt haben wir sie gerettet. Nice! All of the day's work. Eieiei, das war echt nicht ohne dieser Kampf, also... Aber das liegt höchstwahrscheinlich alles daran. Dass ich auf Retro Mode spiele, oder? Höchstwahrscheinlich. Sagen die anderen hier was Neues? Wir collected a Total auf uh, 68 Bells. Okay, eins fehlt noch. Statistics Room. Okay, die sind jetzt nicht wichtig, die Statistics. Okay. Wunderbar. Ein Drittel des du Spiels durch. Freut mich. You have a game bell. The game bell too. Next time I should bring mine so we can play together. Ah, das war doch super. Das können wir noch machen. Okay, Leute, beim nächsten Mal machen wir dann weiter mit Bell Boomerang. Falls euch gefallen hat nach den ganzen Ragen, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Nächstes Mal werde ich hoffentlich nicht so viel Ragen. Und ja, bis dann und ciao!